Staatlicher Machtmissbrauch durch Pseudokinderrechte Die Bundesregierung plant einen erneuten Vorstoß zur Verankerung sogenannter Kinderrechte im Grundgesetz. Dies sei laut dem Aktionsbündnis Demo für alle überflüssig, weil Kinder ohnehin die gleichen verfassungsmäßigen Grundrechte wie das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und freie Entfaltung der Persönlichkeit zukommen, wie allen anderen Menschen auch. Es sei laut Demo für alle sogar in höchstem Maße gefährlich für das natürliche Erziehungsrecht der Eltern. Mit den neuen Kinderrechten handelt es sich nämlich um ein Zugriffsrecht des Staates, das heißt die Entrechtung der Eltern zugunsten des Staates. Er würde dann bei der Erziehung den Ton angeben und könnte als vorgeblicher Anwalt der Kinder bestimmte, von ihm willkürlich definierte Ziele, als Rechte der Kinder getarnt, gegen die Überzeugung der Eltern durchsetzen. Das könnte zum Beispiel ein Recht auf Impfschutz sein, um eine allgemeine Zwangsimpfung durchzusetzen. Oder ein Recht auf frühkindliche Bildung zur Aufrichtung einer Kinderkrippenpflicht nach dem Muster des ehemaligen Ostblocks. Oder ein Recht auf weltoffene Ideologien als Steigbügelhalter der gender mit dem Ziel der Auflösung aller gewachsenen familiären Strukturen. Doch tritt hier nicht das alte totalitäre Ansinnen des Staates zum Vorschein, sich die Macht über die Kinder zu sichern? Und muss man dem nicht sehr entschlossen den Riegel vorschieben? Das Aktionsbündnis Demo für Alle ruft daher Eltern, Großeltern und auch Pädagogen dringend dazu auf, erneut aktiv zu werden, um die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag zu verhindern. Appellieren Sie deshalb an Ihre Abgeordneten, beim Ausverkauf elementarster Grundrechte nicht mitzuspielen und den Kinderrechten die Zustimmung zu verweigern. Machen Sie ganz klar, dass Sie Ihre Wahlentscheidung bei der bevorstehenden Bundestagswahl maßgeblich von der Kinderrechtefrage abhängig machen werden. Die Abgeordneten müssen merken, dass den Bürgern dieses Thema sehr ernst ist. Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Bundestagsabgeordneten Ihres Wahlkreises wurden unter dem eingeblendeten Link bereits recherchiert. Falls Sie noch weitere Argumente gegen den sogenannten Kinderrechteentwurf der Regierung nachlesen möchten, empfehlen wir folgende eingeblendete weiterführende Informationen.